Mehrere Umweltorganisationen haben vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen die EU-Kommission eingereicht. Sie finden die EU-Entscheidung falsch, Investitionen in Gas und Atomkraft als klimafreundlich einzustufen. Greenpeace, BUND, WWF und andere Verbände versuchen deshalb nun, diesen Teil der sogenannten Taxonomie gerichtlich zu kippen. In der Taxonomieverordnung listet die EU Bereiche auf, in die Anlegerinnen und Anleger nach ihrer Ansicht nachhaltig investieren können.